Liebe Leute in Österreich, und wir dachten, in Deutschland ist die Scheiße am Dampf mit der AfD. Aber FPÖ, zweitstärkste Kraft, jetzt wahrscheinlich in der Regierung, oh, kommt ein das kalte Kotzen. Umso wichtiger, am Tag X geht es auf die Straße. Es gibt viele fitte Leute, die die Proteste organisieren. Und wir können euch nur empfehlen, geht damit, zeigt, dass es auch andere Leute gibt, die keinen Bock auf die ganze Scheiße haben. Wir lieben die Konzerte in Österreich, es ist immer großartig. Und wir wissen, da kann einiges gehen. Lasst uns den Protest auf die Straße tragen. Am Tag X geht es los.